Ja, das ist unser Jupp. Der Jupp ist jetzt neun Monate alt. Das ist eine Handaufzug, eine Flaschenaufzug. Dadurch ist er ja sowieso schon sehr menschenbezogen. Und er hatte immer sehr viel Interesse, bei Menschen zu sein. Und da haben wir angefangen, ihn mit ihm zu trainieren. Ziegen sind ja sowieso sehr intelligente Tiere. Mittlerweile zieht er sogar einen Wagen. Das heißt, er zieht anstochreisig für die Bäuerin oder den Bäcker. Oder er fährt sogar Getreide zu den Hühnern und Gänsen, Heu, Stroh zu den Kühen. Mittlerweile ist er eine gute Unterstützung für uns Landwirte geworden.